Ja, hallo, Designs sind für den Film ja auch äh, zwingend notwendig, wie zum Beispiel das T-Shirt Gottes. Für diesen Zweck habe ich Chris Völl gewinnen können. Chris, du kennst das Projekt, warum bist du bei so einer verrückten Schicht dabei? Äh, weil mich verrückte Geschichten schon immer interessiert haben und äh, eben auch das verrückte Ende der Welt. Ende der Welt ist immer ein super Thema und wenn es verrückt ist, hast du mich schon gar gehabt. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir gehen es an und wir starten mit Vitos Pizza.